Ja, guten Morgen, mit, mit aus Hidalgo. Oh, habe da jetzt eine Nacht geschlafen und fahre jetzt ins Zentrum. Oh, das ist ein bisschen ein anderes Zentrum, einmal, die sonstigen Zentren. Und dann möchte ich gerne im Norden von Hidalgo, ca. 25 km an die heißen Quellen. Die möchte ich mir gerne anschauen. Dann geht es nach Morelia, mache heute halt ein bisschen einen entspannteren Tag. Also ich bin gestern nur 180 km gefahren, aber es ist relativ, relativ anstrengend gewesen. Keine Ahnung warum. Gut, das Zentrum gibt da nicht wirklich viel her anscheinend. Nehmigen, weiter es ist in der Früh immer relativ frisch und am Tag wird es dann sehr warm, also die Sonne hat eine extreme Kraft, das ist von der Lufttemperatur her vielleicht gar nicht so extrem, gestern hat es so 26, 27 Grad gehabt, aber die Sonne brennt runter, das ist unglaublich. Ja. Also das Zentrum gibt da nicht wirklich was her, wie es ausschaut. Da oben ist auch nicht wirklich was, da unten auch nicht. Hm. Und da noch mal runter. Irgendein ne nettes Café wäre irgendwie interessant. Aber da vorne scheint ein bisschen ein Platz zum sein vielleicht. Ah ja, da sind ein bisschen die älteren Gebäude. Naja, da ist der obligatorische Hauptplatz, wie es ausschaut. Und das haben sie eigentlich überall. In jeder kleinen Stadt da gibt es so einen Hauptplatz mit einem schönen Park. Und ein Rathaus, das einmal immer extrem schön ausschaut. Da ist gesperrt, okay. die Kirchen, oh ja, wir fahren ein bisschen rum. So, bin gerade auf der Tankstelle, hab jetzt tankt, haben mal kleiner Zwischenstopp für oder Zwischeninformation. Gestern bin ich 200 Kilometer gefahren, genau 200 und habe jetzt rein tankt 7,355 Liter. Das heißt 3,7 Liter auf 100 Kilometer. Ja, das passt also, das ist auch der Leistung angepasst, sage ich jetzt mal. Und ja. So und jetzt geht's weiter zu den heißen Quellen. Ich glaube nicht, dass das für was gescheit ist, aber ist egal. Es liegt fast am Weg. Und schauen wir uns einmal an. Also ich muss sagen. Google Maps routet in Mexiko nicht wirklich gut. Ich fahre da oft irgendwo durch. <lacht> Kann man nicht vorstellen, dass das original so ist. <lacht> passt, oft passt Google Maps nicht hundertprozentig. Also da ein bisschen Vorsicht. Ja, ist halt so. Ich meine, man kommt immer irgendwo hin, das schon, aber, aber hundertprozentig, passen tut es halt nicht. So wie jetzt auch da vorne, so wie jetzt rechts abbiegen. Äh, ja, ich mache das jetzt auch, weil ich nicht weiß, wie ich sonst dort hinkomme. Aber, ich es ist wieder so ein bisschen ein Schotterpartie. Ich bin Ich bin vorher da vorbeigefahren, ich wollte da nicht reinfahren. Ich habe mir gedacht, das geht sicher auf der Hauptstraße weiter. Das war aber nicht so, jetzt habe ich umdrehen müssen. Ja, aber so sieht man was von der Hinterlandschaft da. dank Google Maps. <lacht> ah. Und da vorne kommen jetzt wieder auf die Hauptstraßen. Das ist einfach geil. weil mein Bike nicht so dreckig machen. Ne? Gackel. Und die Hunde sind da alle ein bisschen aggressiv in der Gegend. Oh ja. Die sind da ziemlich abgerichtet auf Touristen, wie es ausschaut Aber Da vorne kommen jetzt eh wieder dazu. Die Mädels gehen in die Schule. Oder auch nicht. Ja. Verstehe nicht, warum mich Google Maps nicht auf der Hauptstraße weiter hat. Aber okay. Ich weiß nicht, ob es da eine Funktion gibt. Offroad. Aber eigentlich nicht. Eingeben gibt es auch nicht. So, da ist die Hauptstraße. Und weiter geht's. Und wieder ein lässiges Motorradlstreckerl da rauf zu diesen heißen Quellen. Ich muss sagen, Mexiko ist ja ein richtiges Motorradparadies. Also mit der GS könnte man es doch schon sehr gut vorstellen, aber ich glaube, ja, es müsste jetzt ein Mittelding sein. Ein bisschen mehr Leistung wie das wie Italica. Weiß auch noch nicht, ob wir noch einen Namen finden werden dafür. Äh, und, aber nicht so schwer wie ein GS. Hm. Ich glaube so ein 650er, äh, 700er GS oder so, wäre nicht so schlecht vielleicht. Oder die 800er, aber die ist auch nicht so leicht. Mal zum Probieren, aber da schaut's, da sind schon wieder schön massig an Kurven. Schöne Landschaft, es ist relativ frisch. Also ich habe mir die Acken jetzt machen müssen, weil das war ziemlich kalt. Ich glaube wir ich haben jetzt echt in die Marco rein. So ein bisschen relaxen und ja. So jetzt bin ich da, war dann Evels Los Azufres heißt das Ganze da. Ich bin mir nicht sicher, ob das das da ist. Ja. Google Maps sagt da vorne. Ah, da sitzen schön schon im Wasser. Ah, ja. Das schaut ja richtig cool aus. Ah. ah, das war schon der Eintritt, oder der Eingang. Okay. Und was ich da mache... Ich weiß nicht, kühlen sie das Wasser aber Schaut so aus, das vielleicht zu ist, weil da dampft schön aus. Ja, jetzt machen wir da ein paar äh, gemütlichen Vormittag und haben mich da in die Floten. Hm, und da hinten auch. Da sich so die Prozesse anscheinend. okay 70 Pesos ist der Eintritt. Und dann suchen wir noch einen Parkplatz und dann hauen wir in die Fluten und das passt schon da ah, Schaut euch an das an, schaut ja recht lässig aus oder? Ja, ja. ich meine es ist jetzt kein österreichisches keine österreichische Therme, hätte ich jetzt mal gesagt, aber irgendwie ist es netter. Also man zahlt 70 Pesos Eintritt, das sind ca. 3,40 Euro oder so. 3,50 Euro netter Park, ist ja relativ sauber, die Becken schon, ja, sind nicht so übersauber, aber ja, bei den Temperaturen, also da oben ist das wärmste Becken und da wird es dann immer kühler. Also, wo man kommt, ist dann ganz schön kalt. Ja, und meine ist anständig gepackt, die Bodehosen zum Trocknen, das Netz habe ich mir noch gekauft, das ist recht auch praktisch. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz, jetzt habe ich den kleinen Rucksack da hinten aufgespannt. Und ja, das Aufsteigen ist halt immer lustig, ah, Stechschritt, aber es funktioniert. So, dann kann es weitergehen. Da rum unweit um von der Thermalquelle, hat sich anscheinend ein Deutscher geführt. <lacht> Super German. Ist nur zu. Musik wird gespielt. Ah, da gibt es eine Cabanas. Also kann man auch nächtigen. Restaurant, schaut auch nett aus. Naja. Recht schönes Platz hat Da vorne kommt jetzt der See, schon hm, Das da ist der See Das ist echt eine wunderschöne Gegend, da gefällt mir echt gut schauen ob ich da noch ein bisschen einen besseren Blick drauf bringen kann oh, das Eintritt Aha was ist Neues noch Wanderwege. Also ich glaube das ist echt eine super Gegend da wenn man der Hitze empfliehen will, da ist angenehm. Laguna lager mhm. Ah, da ist nochmal das Schwimmbecken. Echt schön. Also wenn man der Hitze im Tal unten Entgegen ja, da ist auch noch Kabine. Ja, echt, echt nett. Campen kann man auch. Hm. Gut, werde ich vormerken. Auf alle Fälle ein super motorradl Restaurant fällt mir auch, aber das kann man ja noch ausprobieren. Es ja. macht auf alle Fälle Spaß da. Erstens einmal super Strecken. Dann kann man sich ein bisschen in die warmen Quellen reinhauen, was kurz essen, schöne Rundfahrt machen, ja, abgespeichert. Boah, ich bin Hunger, jetzt geht euch essen. Mmh. Damales gibt es da. Mmh. Okay. Bon So hm. lasst also, es leben, gutes Frühstück, ich weiß so nicht, was das da ist. Schaut interessant aus. Ein Kaffee, der schmeckt immer so komisch da, der schmeckt so zwischen Tee und Kaffee, das ist ein eigenes Getränk und die Aussicht auf den See. ein okay, vorbei. Nein, aber kein Gas laut. Das war jetzt lecker. Mm, ich habe schon so einen Hunger gehabt. Um, das sind Akkus gewesen, das in der roten Sauce. Ganz witzig, aber extrem gut. Mm. So und offroad geht es weiter. Bin da jetzt vom See weggefahren. Ja. Jeden Tag ein bisschen Schotter. Kann man jetzt schon. Okay. Ah, doch, geht es seitlich vorbei, ich glaube da ist das Tor jetzt, dann kommen wir nicht mehr weiter. Ah, das ist echt eine schöne Gegend da. Oh. Hidalgo, im Großraum Hidalgo, ich glaube da gibt es sehr vieles zum Entdecken. Aber ich mache jetzt einmal Mexiko ein bisschen im Groben und dann wird es ein bisschen verfeinert. Ja. Das ist jetzt die Hauptverbindungsstraßen, die haben wir vorher angeschaut. Ich verlinke die Tour natürlich, weil da habe ich gesehen, dass da extrem Kurven sind und die Asphaltbeschaffenheit kann man halt nicht eruieren, aber jawoll Schaut, die muss die Kamera ändern, aber mit dem Knie auf der Italica. Geil! da ist das geil Jungs da müssen wir mal herfahren aber oh, da wollen wir uns die stärkeren Geräte aus ja das geht mit Hang off mit Italica. Yeah! Geil! Geil, geil, geil, geil! Also, vor wir Jungs sagen natürlich Mädels! Auch ihr! Oh, ist das eine geile Strecke! Also lebt so ein Schaftel da. Da gibt es gutes Mittagessen, da ist einiges los. Und der Straßen da ist ein bisschen fettig, Die Händler. <lacht> ich habe es gerade am Schuh gemerkt. Mmm, wird aufgerührt. Und da auf vorne steht der Dorf der man da ist. Dann muss ich weiter links um, dass man nicht so sieht. hat er mich nicht. Oder doch, mir wurscht. Zu es wird mir nicht nachgekommen. So, jetzt hat es mir erwischt zu einem Platten. Ja. Scheiße. Der Kurven fast ausgefahren. Ich habe mir noch gedacht, heute ein Reifenbeckzeug war nicht schlecht. Vorne ist ja der Tankstelle. So schnell gegangen. Ich denke mir noch da beim Fahren: Was ist denn da? Ist der Asphalt so witzig? Geil. So, jetzt fahre ich mit den Platten da rauf. Da unten habe ich gefragt, da war eine Werkstatt, man da oben ist einer, der Platten picken kann. Mal schauen, was da passiert ist, weil ich glaube, bei dem Stuhlenreifen kann eigentlich nicht voll sein. Hey Pneumatiker! Was ist? du? Ah, ich ja, sehe, es Ola! So, der haben mir also jetzt nicht helfen können, weil es 200 Meter weiter hat, irgendwas gemeint. Fast wie ein Freueier Ich habe den Auto kann, kann ich wegschmeißen So, ja hilft mir da jetzt, er hat so eine kleine Werkstatt und <lacht> Aber er hat nur einen kleineren Schlauch anscheinend, so wie ich es verstanden habe Und ich soll den Morelia dann wieder tauschen Aber es hilft nichts, ich kann da jetzt nicht mehr mit den Platten herumfahren So, der Winsett, der hilft mir da kopf da war nur 300 Meter vom, vom Ding entfernt. Volllässig. Also ich werde mir da jetzt einen Schlauch kaufen, glaube ich, dass ich ihn mit habe. Ich habe mir einen Nagel eingefahren. Seine so Werkstatt ist nicht leicht zum finden. Aber ich glaube, das ist ein guter Mechaniker. <lacht> so, endlich. Es hat funktioniert. Schlauch ist drinnen. weiter geht's <lacht> jetzt hole ich mir aber einen Ersatzschleich das war so ein 2 ja, cm dicker Nagel, äh, dick nicht, ein langer Nagel und der ist durch den Stollen genau in den Schlauch rein unglaublich oh, ja, Aber irgendwas hupft, hupfelt da noch ein bisschen, vielleicht habe ich den Mantel zerstört. Ah. Oder es ist zu wenig Luft drinnen. Oder das ist wirklich der Schlauch, so klein. Naja, einfach gemütlich fahren. Dann noch mal stehen bleiben. ja, oh, ich die super Kanten. Uppa! Wow, Luft ist drinnen, es ist nur weniger Luft drin, glaube ich. Ja, mit mehr als 60, 70 gefahren. Man geht schon. Eier ah ja, übrigens, Glaubt glaubst, was ich da gezahlt habe. 100 Peso, das sind sage und schreibe inklusive Schlauch, 5 Euro. Jetzt habe ich genau 100 gehabt und noch einen Haufen Münzen, ich will mir die Münzen geben, ich weiß nicht wie viel das waren, waren es 140 oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, eh unglaublich, oder? So, das dürfte Morelia sein da vorne, oder zumindest, nein das da vorne nicht, da gerade vorne und das erste Mal dass ich da ein bisschen Industrie sehe keine Ahnung was die da machen oder produzieren aber da sind doch einige Fabrikshallen gewesen, ziemlich große sogar ja ist interessant ich müsste mal recherchieren was Mexiko so an Abtproduktion hat man avocados auf alle Fälle die illegalen Sachen, die wir auch kennen. Und, aber sonst noch eigentlich die Hauptprodukte sind, die mich interessieren. Ah, und jetzt bin ich in Aurelia, Gott sei Dank, mit meinem nicht 100% richtigen Schlauch im Reifen. Ich werde morgen dann den tauschen gehen. Und werde dann zwei hintere Schleich, also einen als Reserve und einen für vorne als Reserve. Mitnehmen, weil sicher ist sicher. Ich muss nur schauen, ob ich da ein Werkzeug habe, als Bordwerkzeug glaube ich, ist nicht möglich, dass ich die Achse ausschraube. Vielleicht kaufe ich mir in einem Baumarkt noch irgendwo so ein, äh, ein Werkzeug, dass ich die Achse, die Steckachsen auseinandernehmen kann. Und ja, mit dem will ich heute auch das Video beenden, weil. Äh, ich fahre jetzt, wahrscheinlich, einmal ins, also ich fahr jetzt wahrscheinlich ziemlich sicher ins Quartier. werde mal duschen gehen. Ziemlich viel geschwitzt. Bin halt nicht viel gefahren, nur 120 km ungefähr, 130 bis ich im Quartier bin. Wer wir uns da Morelia anschauen, ich glaube das ist eine ganz schöne Stadt und morgen vielleicht, vielleicht bleibe ich zwei, zwei Nächte da. Quartier habe ich recht günstig gebucht, 230 Pesos, ist ein Doppelzimmer, also für Einzelbelegung, äh, mit Gemeinschaftsbad ja ist für mich okay, mitten im Zentrum und ja, also bleibt mir treu, verfolgt mich weiter bitte, abonniert den Channel, wer es noch nicht gemacht hat, Daumen hoch und ja, schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, das würde mich freuen, weil das ist für YouTube wichtig, dass man weiter vorne wird, weil man, äh, ja, also Kommentare sind auch sehr wichtig. Danke, dann bis zum nächsten Mal.